Hallo, ich bin Stefan und ähm, ich stehe auf Drupal. Ähm, ihr habt alle mitbekommen, wir haben Open-Source-Content-Management-Systeme, auch das ist hier eins. Das kann man sich kostenlos aus dem Internet herunterladen und kann es für seine eigenen Zwecke verwenden. Ich werde bestimmte Dinge heute nicht zeigen, wie Formulare aussehen und ähnliches. Ich möchte vorwegnehmen, wenn man sich das kostenlos heruntergeladen hat und installiert hat, sieht es relativ langweilig aus. Genau so. Das heißt, es gibt keine Startseite, es gibt keine Inhalte, man hat eine, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Lego-Baukasten. Man hat eine Platte, auf der ganz viele Möglichkeiten sind und dann greift man in die Tonne hinein und steckt Dinge hinauf, um daraus individuelle Sachen zu machen. Ich wollte euch ein paar Sachen zeigen, die man daraus machen kann. Man kann zum Beispiel einen Online-Shop damit bauen. Das ist ein Drupel in einer Ausprägung als Online-Shop. Das heißt, irgendwie: ich kann Artikel verwalten, ich kann ähm, die über einen Warenkorb nachher kaufen, ich kann die Kunden danach mit E-Mails beschicken. Ganz toll ist auch gelöst. Ich kann das Ganze für mobile Geräte anbieten. Das heißt, das Design verändert sich einfach, wenn ich mit einem Smartphone oder einem Tablet unterwegs bin. Und das fällt da einfach aus der Tüte raus. Das heißt, ich lade mir das herunter, packe dann irgendwie die Mode, die da drin ist, raus und packe meine Handys rein und habe plötzlich einen Handyshop. Ich kann, wenn ich eine Firma bin und mit Kunden zu tun haben, aber auch ein eine ERP-Software herunterladen, auch das ist ein Drupal. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, meine Kunden zu verwalten, Rechnungen zu schreiben, Aufträge und Projekte zu verwalten. Ich kann mit externen Mitarbeitern arbeiten, die auf diese Daten zugreifen können. Ich kann ein Intranet bespielen und all diese Sachen. Auch das ist Drupal, die eine Bauplatte mit ganz vielen Modulen, die halt zusammen eine Lösung ergeben. Andere Lösung ist zum Beispiel ein Intranet, da habe ich die Möglichkeit, wie bei Facebook oder Twitter oder ähnlichen äh, Communities verschiedene Bereiche zu, um, einzurichten, wo ich mit Usern mich austauschen kann, wo ich Kommentare schreiben kann. Auch da wieder, da ist die Grundplatte, dieser Drupal-Kern und ich packe Module dazu und habe eine Lösung. Hier haben Frau, Kollegen von mir einfach schon mal ein bisschen Inhalte reingebaut, das ist dieses drupal wir haben es genannt die nackige Distribution oder der nackige Kern, der nackte Chor, der ein paar Beispielbilder hat. Man kann sehen, ja, man kann Bilder damit verwalten und Texte reinschreiben und all das Ganze über so schöne Dinge wie Formulare, die ihr auch in den anderen CMS gesehen habt. Wichtig, stellt die Fragen nachher drüben am Stand in Halle 6 an. E08, da gibt es ganz viele Botschafter, die Rede und Antwort stehen und auch ein bisschen in die Tiefe gehen.